Denkblasen Folge 0, Küchenphilosophie mit Katharina und Branko. Vielleicht, wenn wir Glück haben, wird es auch klitzeklein ein bisschen mehr als Küchenphilosophie. <lacht> Weil über Küchenphilosophie werden wir jetzt erstmal diskutieren, das habe ich gerade in die Runde gebracht. Das ist unsere Nullnummer und ähm wir wissen noch gar nicht so genau, wohin die Reise geht. Wir haben einen Haufen Ideen und Vorstellungen und Möglichkeiten. Aber wir haben uns überlegt, wir nutzen die Nullnummer darüber, dazu, darüber zu sprechen. Vorweg eine kleine Vorstellung vielleicht von uns. Mein Name ist Branko Čanak und auf der anderen Seite der Leitung sitzt Katharina Weber. Und ich würde sagen, Ladies first. Katharina, erzähl ein kleines bisschen, einen kleinen Ausschnitt von dem, was wir tun, was du machst, woher wir uns kennen. Und ich steige einfach mit ein. Okay, also ich bin jetzt mittlerweile 56 Jahre. Habe in meinem Leben schon mehrere Schleifen und Wege und Straßen ähm, erfahren, begangen, erlebt. Und sitze jetzt mitten im Wald an meiner Arbeitsecke in einem Strohballenhaus, weil eines meiner wichtigsten Leben nach den vielen Wegen, die ich ähm, gegangen bin, ist, dazu beizutragen, dass es auf diesem Planeten und bei immer mehr Menschen ein größeres Bewusstsein dafür gibt, was eigentlich auf diesem Planeten ökologisch passiert und was das Ganze vielleicht auch mit sozialen Zusammenhängen und äh, Spiritualität zu tun hat. Punkt erstmal. Branko. <lacht> ich bin Branko. Ich bin äh, 36 Jahre alt. Uns trennen laut 20 Jahre. Kann das sein? Ja, so also ziemlich. 20 Jahre trennen uns und ähm, fühlt sich aber nicht so an. Wenn du sagst, ja. du bist 56, dann finde ich das immer so. Äh. Ja, ne? Ja, also nicht, dass das schlimm ist. Ich finde das sehr gut, reifer und älter zu werden. Ich bin 36. Ich wohne in Paderborn. Ich äh, arbeite im Internet habe äh, mich vor zehn Jahren dann aber gefragt, was ist eigentlich, wenn der Strom ausfällt und bin dadurch auf äh, ökologische Themen gestoßen und habe so auch Katharina kennengelernt im Lebensgarten ähm, im Steierberg. Das ist eine ökologisch-spirituelle Lebensgemeinschaft, die da in einem ganzen Dorf, kann man sagen, wohnt. Und da haben wir uns kennengelernt. Und über diese zehn Jahre hinweg ja, sind wir von Seminarkolleginnen und Kollegen in einem und demselben Permakulturseminar äh, zu ähm, Arbeitskollegen, Geschäftspartner, Kunde und Dienstleister und inzwischen auch Freunde geworden. Und wenn wir uns treffen, dann haben wir uns meistens viel zu erzählen und tauschen uns auf der, deswegen kam ich gerade auf Küchenpsychologie, wir sitzen nämlich dann immer bei Katharina in der Küche oder in ihrem großen Wohn-, Wohn- Küchen-, Essbereich in ihrem Waldhäuschen und diskutieren oder erzählen uns äh, Dinge, die auch rein über die Arbeitsebene und ähm, über so Privates bis hin, bis hin zu Weltpolitisches gehen. Und ähm, wir haben jetzt schon seit, wie, wie lange sagen wir das? Seit einem Jahr mindestens. Mhm. Lass uns mal einen Podcast machen. Mhm. Heute ist der Tag und wir machen mindestens mal eine Nullnummer. Wir haben jetzt hier ein bisschen Setup aufgefahren und ein bisschen rumexperimentiert. Ich habe mir von Freunden Equipment geliehen. Danke an euch da draußen, ähm, um erstmal auszuprobieren und wir sind hochgradig erstaunt, wie schön das geht. Ja, warum Podcast? Du hörst Podcast selber, hast ja gerade schon gesagt. Was für Podcast hörst du eigentlich? Ganz unterschiedlich. Also manchmal was über How-to, also wie mache ich. Ne? Hm. Manchmal oder zu Podcasts zähle ich auch Hörbücher. Ich höre auch ganz gerne Hörbücher, weil ich es irgendwie noch mal schöner finde zu hören. Dann ist mein visuelles Vorstellungsvermögen, also mich in eine Geschichte hineinzudenken, noch mal ganz anders ähm, ganz anders angesprochen und alles, was mir so über den Weg läuft, was ich finde, was ich spannend finde und mein Interesse, also kann von allem und jedem geweckt werden. Also Wenn es nur gut aufbereitet ist, lebendig ist und etwas hat, was irgendwie fantasievoll ist und ähm, eine Idee hat für Lösungen. Ich glaube, ich mache mich immer nicht so gerne nur noch beschäftigen mit Problemen, sondern ich mache mich lieber beschäftigen mit Lösungen. Probleme habe ich mir 25 Jahre in meiner sozialarbeiterischen und psychotherapeutischen Berufstätigkeit angehört. Und ähm, das mache ich immer noch gerne mit Menschen, über menschliche Dinge reden und was ihr direktes Leben angeht und wie sie vielleicht ihr Leben schöner machen können, weil damit verdiene ich mein Geld. Sonst hm. würde ich das nicht machen, als Mentorin oder Coaching. Aber äh, letzten Endes suche ich eigentlich ähm, ja, Lösungen. Das merke ich aber auch in den Podcasts, wenn ich mal gerade drüber nachdenke, die Podcasts, die ich höre, sind auch, dass sie äh, die sind so geistige Nahrung, die da reinkommt. Also ich rede jetzt so von so klassischen Gesprächspodcasts, die so, was weiß ich, bestimmte Themen haben. Ich habe ja eben schon mal. Erzählt, dass ich zurzeit zum Beispiel den Kulinarikast aus Minden höre und ähm, übers Kochen, da erzählt mhm. ein Koch und sein, sein Kumpel äh, quatschen übers Kochen und da ist ganz viele interessante Sachen drin, ähm, ja, bietet auch Lösungen. Ähm, und interessant finde ich dann, gerade bei solchen Gesprächspodcasts, ähm, egal ob das jetzt übers Kochen ist oder über Raumfahrt oder über Gott und die Welt im Allgemeinen, nach einer Weile entsteht so eine Situation, als würde, mir kommt es immer so vor, als würde ich mit am Tisch sitzen und einfach zuhören bei zwei mhm. Freunden, die sich unterhalten über interessante Themen. Das Einzige, was dann nicht geht, ist, dass man den direkten Rückkanal hat oder ins Gespräch mit einsteigen kann. Aber das führt zu der witzigen Situation, dass man Menschen glaubt zu kennen. Und wenn man, ich war jetzt schon, ich war neulich mal zum ersten Mal auf meinem ersten Podcast-Treffen von einem, äh, von dem deutschen podcast schlecht schlechthin, Tim Prittlaff und Holger Klein, die haben sich zum Grillen mit ihrer Hörerschaft in Düsseldorf auf den Rheinwiesen verabredet. Und es ist dann schon seltsam, wenn dann stehen die da leibhaftig rum, unterhalten sich mit allen und ähm, für die Hörer ist es so, als wären, als würde man die schon immer kennen. Aber ich versuche mir dann mal vorzustellen, andersrum ist es ja so, dass die, ähm, die haben mich noch nie gesehen, die wissen nicht, wer ich bin. Und dann komm ich da komme ich dann so, oh, Holgi, das war so cool, wie du letzte Woche das und das erzählt hast. Und wegen der Kamera, von der du erzählt hast, die du deinem Vater geschenkt hast, die, die gleiche hat jetzt meine Freundin, die ist da voll mit zufrieden und so. Das ist, ähm, es entsteht so eine ähm, so eine vertrauliche Ebene. Mir ist klar, dass die, ähm, dass die nur gefühlt ist. Aber das finde ich total spannend an diesem Format, dass dadurch jedermann die Möglichkeit hat, seine Gedanken und Meinungen, Vorstellungen, Wünsche, Ideen äh, viel weiter zu tragen, als er das normalerweise kann. Weil wenn wir dieses Medium als solches nicht hätten, dann ja, würde das in deiner Küche bleiben, worüber wir sprechen. Äh, wir könnten es auch nur dort machen. Jetzt gerade unterhalten wir uns ja aus der Ferne. Ich sitze in Paderborn, du sitzt in Steierberg. Das sind locker mal wat? 150 Kilometer. 120. Ähm, über Skype. Quasi alles zum Festpreis hier. Ne? Mm. Und das ist schon sehr erstaunlich. Und dafür, ich oh, ich liebe das 21. Jahrhundert, dass wir uns, äh, dass, dass wir diese medialen Möglichkeiten haben. Weißt du, was mich äh, was mich da bei den Podcasts noch fasziniert? Mm. Das ist nämlich eine Fähigkeit trainiert und eine Qualität transportiert, die wir in unserem Leben, im alltäglichen Leben, in den Beziehungen und Verbindungen nicht immer wirklich gut hinbekommen. Die wäre? Das Zuhören. Ach so, weil ich gerade nicht da rein, ich kann dir jetzt ins Wort quatschen, aber alle, die uns hören, können uns nicht rein reinquatschen. Ne? Ja, ja, eben. Und das Ding ist, ich sitze dann zu Hause und höre einen Podcast und Dadurch, dass ich weiß, dass ich nicht reinquatschen kann, habe ich eine andere innere Hörhaltung. Ich nehme einfach auf. Hm. Ich bin nicht darauf geeicht, wie in sonstigen Gesprächen, gleich zu überprüfen, was habe ich denn da jetzt eigentlich zu einer Meinung zu. Und ich möchte doch, dass der andere meine Meinung auch kennt. Oder vielleicht sogar, ich möchte Recht haben. Ich möchte den anderen überzeugen hm. durch dieses podcasting wird eine haltung geschult und die finde ich super klasse nämlich erstmal nur offen zu sein und zu hören was der andere meint und verstehen zu wollen was der andere meint hm. ja und diese ganze das ganze andere beziehungsebenen gemurksel was man da sonst hat fällt da an der stelle raus das finde ich eine ganz schöne Qualität, äh, die wir da auf die Art und Weise trainieren können, die uns vielleicht dann in einer Transferleistung in anderen Situationen auch unterstützen kann, weil ich glaube, es ist auch eines meiner Lieblingsthemen, ähm, wir kommen mit der menschlichen Entwicklung nur weiter mit Respekt. Hm. Und Respekt meine ich nicht dieses Alte, diese Alte, inhalt die alten inhalte den alten Sumps, der da drin ist sondern respekt meint ähm, den anderen sein zu lassen so wie er ist Dieses und dann auch mal aufmerksam zu sein was der sagt was der denkt was der vielleicht für einstellungen hat diese innere haltung die du da was du gerade sagst ähm das ist allerdings wahr, es fällt bei mir sofort völlig flach, ich bin dann halt in dem podcast hörmodus modus und ähm, dieses, wenn du dich in einem normalen Gespräch, so wie wir jetzt befinden, dann suchst du natürlich immer nach dem Einstiegspunkt, wo kann ich den Faden aufnehmen und selber was dazu sagen, was mir gerade einfällt, ähm, das fällt da natürlich völlig flach. Ich habe überhaupt gar nicht den Drang, mich da jetzt einzubringen, weil geht ja nicht. Äh, mhm. Und kann einfach hören und aufnehmen. Natürlich habe ich mir, mache ich mir meine Gedanken dazu und denke mir dann schon mal, oh Jungs, was erzählt ihr da? Oder das sehe ich jetzt anders. Oder ja, genau, die Erfahrung mache ich auch. Das Schöne ist, meistens tut es gar nicht so viel zur Sache. Das muss man gar nicht irgendwie damit einbringen eigentlich. Und wenn... Die Hürde ist einfach, ich kann ja Rückmeldung geben. Ich kann zum Beispiel, was weiß ich, dann in dem sendungsbegleitenden Blog was reinschreiben. Ich kann denen eine Mail schreiben. Ich kann teilweise da anrufen. Manchmal kenne ich die Leute sogar persönlich. Ähm, aber die Hürde, das zu tun, ist so viel höher, dass sie wie ein guter Filter wirkt. Ich ähm, quatsch nicht zu jedem Kram was dazu, sondern wenn, dann sehr pointiert genau das und dahin, wo, wo es dann auch hingehört. Oder, oder was, was dann wirklich dann Mehrwert zum Ganzen noch beiträgt. So. Genau, das ist die Stelle, wo ich noch was gerne ergänzen möchte. Und ich werde jetzt bewusst den Ausdruck ergänzen, weil du hast vorhin für mich was ganz Spannendes gesagt, als du gesagt hast, hm, in so einem normalen Gespräch, wenn man sich unterhält, dann sucht man die Stelle, wo man einhaken kann, wo mhm. man was dazu sagen kann. Mhm. Die Frage, die sich mir automatisch stellt, ist, warum will ich überhaupt einhaken? Warum will ich überhaupt was sagen? Und da fällt mir zu ein, oder was ich denke ist, also für mich ist ein gutes Gespräch ein Gespräch, wo ein, zwei oder mehrere Leute gemeinsam daran arbeiten, ein Thema möglichst vielfältig und erschöpfend zu besprechen. Hm. Wo es darum geht, verschiedene Aspekte, Facetten einer Situation, eines Themas zueinander zu stellen. Ja? Mhm. Dass das wie ein großes Puzzle wirkt, wo jeder Gesprächsteilnehmer noch etwas hinzufügt, ohne dass es um ein Recht haben geht oder um ein Überzeugen geht. Weil aus meiner Erfahrung ist die Realität, das Leben auf unserem Planeten, die Vielfältigkeit dessen, was da ist, was an menschlichen Charakteren ist, an Pflanzen und an Phänomenen, Ereignissen, Situationen, diese Vielfältigkeit ist so riesengroß, dass ein einzelner Mensch das überhaupt gar nicht erfassen kann. Also können wir nur zu einer einigermaßen angemessenen Betrachtungsweise kommen, wenn wir möglichst viele Menschen zusammenbringen, die einen Blick auf eine Situation werfen. Ähm, äh, Wikipedia <lacht> ja. fällt, fällt mir ein. Das ist das ist eigentlich genau das, was, was so Wikipedia mäßig äh, passiert. Ne? Ähm, wobei die Stärke daran ist, dass man nicht wirklich an einem. Ich habe neulich was sehr Interessantes gehört. Einen, auch wieder ein Podcast ähm, von äh, Alexandra Tobor, die ich nur wärmstens empfehlen kann, die macht nämlich einen Podcast über ähm, Sachbücher. Da heißt in trockenen Büchern. Und äh, sie macht immer eine Viertelstunde, 20 Minuten, stellt sie ein bestimmtes Thema, ein Sachbuch zu einem bestimmten Thema vor. Und da ging es um Introvertiertheit. Mhm. Und ähm, hat so ein bisschen, wir leben in einer Welt, in der äh, dass Extrovertierte ähm, befördert wird und das ist das Gute und das Richtige und introvertierte Leute sind irgendwie komisch. So, ne? Wir beiden stehen jetzt auf der extrovertierten Seite, wir haben kein Problem, aber mir ist darüber zum ersten Mal bewusst geworden, wie sehr, also was Introversion für eine Qualität darstellt und wie sehr introvertierte Leute unter solchen Quatschköppen wie uns beiden zum Beispiel leiden, die in solchen Gesprächen überhaupt gar nicht, einhaken können, weil die so, sch weil dieses Ping-Pong ist, äh, wir reden beim, nee, wir denken beim Reden <lacht> so rum und mhm. äh, introvertierte Leute, die formulieren das wirklich präziser, die sagen, eine Sache, die steht dann auch so bloß in einem fließenden Gespräch, vor allem wenn jeder dann, äh, Herr Lehrer, Herr Lehrer, ich weiß was, ja, im Keller brennt Licht, ähm, kommen die manchmal gar nicht so zu Potte und das ist interessant sie hat sie hat äh, äh, sie sagte die Wikipedia funktioniert deswegen so gut weil es einerseits Teamwork ist aber ohne Teamwork ne es ist eine Teamarbeit ohne dass Teamarbeit entsteht in so einer Gesprächssituation wie wir jetzt hier sind wenn wir jetzt noch jemanden dritten Introvertierten dabei hätten könnten wir uns natürlich sehr gut darauf konzentrieren dass wir uns ein bisschen zurücknehmen und den Ball auch mal weiterspielen zu dem der sich jetzt nicht so in den Vordergrund drängt von sich aus. Ich glaube aber, dass, um jetzt wieder den Schwenk zurück zu dem Podcast oder zu überhaupt zu diesem Gesprächshörmedium, das kann ja auch gutes Wortradio sein. Mein Leib- und Markensender WDR 5 ist ein gutes Beispiel. Es zwingt mich, extrovertierten Mensch, in die... Zwingen hört sich so böse an, aber im guten Sinne zwingt es mich in die Position des Introvertierten, der das aufnimmt und in sich bewegt und dann guckt, was da passiert. Mhm. Und ich mhm. glaube jetzt, jetzt wo ich darüber sprechend darüber nachdenke, ähm, fällt mir überhaupt auf, was für eine. Das ist also das, was mich eigentlich an Podcasts oder generell an, an äh, Wortradio ähm, so fasziniert, glaube ich, weil es mich mhm. in die Situation bringt des Zuhörens. Genau. Und das ist äh, die Qualität, die ich wünsche, dass sie sich mehr entwickelt. Und interessanterweise habe ich mich jahrelang in meiner Jugend zum, und Kindheit und Jugend selbst eher als introvertiert erlebt und würde mich auch so beschreiben. Ich glaube, um, es ist schon so, dass es nicht, äh, es gibt keinen ausschließlich introvertierten oder extrovertierten Charakter, sondern das ist, natürlich sind das Mischformen so. Von daher, ich habe bestimmt auch introvertierte Züge an mir. Die kommen in bestimmten Situationen dann zum Ausdruck. Ja, Und ich genau. glaube, dass introvertiert, extrovertiert eigentlich... Ähm, Verhaltensweisen sind, die wir als Werkzeuge einsetzen können, wenn wir uns derer ausreichend bewusst sind ja. und sie ausreichend akzeptieren. Mhm. Dann können wir je nach Gegebenheit und Gelegenheit sagen, ups, das ist jetzt eine Situation, hm, das ist vielleicht klüger, mal erst nur zuzuhören, mich einzufühlen in ein Feld oder in ein Thema, und dann erst ähm, zu reflektieren, was das bei mir auslöst, welche Gedanken, welche Überlegungen. Und andere Situationen können mich dazu einladen oder auffordern, sofort aktiv zu werden. Ja. Und ich glaube, Freiheit, dieser wunderbare Begriff Freiheit, der von allen, äh, von der jedem wird was anderes drunter verstanden oder wird anders genutzt. Freiheit ist dann wenn ich auswählen kann, was ich tun will und wie ich mich verhalten will. Die Freiheit, nichts zu tun, ist ja auch eine Freiheit. Ja, das meine ich. Also wenn sowohl die äußeren Umstände es zulassen, als auch die inneren Konzepte und Haltungen es zulassen, dass ich mich frei entscheiden kann, wie ich mich jetzt verhalten will, dann bin ich wirklich frei. Mhm. Wenn es keine Konventionen gibt, keine Ideen gibt, keine äh, social äh, äh, Behaviorist pattern also ne, keine Etikette, keine Netiquette. aber wenn ich gleichzeitig, ich soll ich mal sagen, es gibt im, im, im Zen, ne, ich mache ja dann schon seit 20 Jahren Zen, da gibt es ein sogenanntes Korn, ähm, das sich damit beschäftigt, wie verhalte ich mich in bestimmten Situationen? Verhalte ich mich nach Regeln hm. oder verhalte ich mich nicht nach Regeln? Ja. Na? Um, das ist ja eine Situation, eine Frage, die wir uns ständig und immer zu stellen können und wo es dann darum geht zu gucken, bin ich mit einer Situation so tief verbunden, dass ich möglichst viele Faktoren, die diese Situation bestimmen, angemessen wahrnehmen kann und dann wirklich angemessen in dieser Situation agieren kann. Hm. Das heißt nicht durch ein aufgesetztes Regelwerk, und davon haben wir in unserer Gesellschaft ja unendlich viele, angefangen von den ganzen Gesetzbüchern bis hin zu sozialen na? Rollen und davon hm. hast du auch dann pro Tag fünf, sechs, sieben verschiedene. Mhm. bis hin zu internen äh, Regelwerken, die wir durch unsere Sozialisation erlebt haben. Ähm, da die Freiheit zu haben und die, die Möglichkeiten zu haben, zu sagen, mhm, das ist jetzt angesagt, das und das spielt alles eine Rolle, ich habe innerlich die und die Haltung dazu und das in einem blitzschnellen Abwägungsprozess ähm, dann ähm, zu fokussieren und eine, eine Aktion zu machen, die feinst abgestimmt ist. Und die, das nenne ich dann Freiheit. Oh, jetzt bin ich ja mal wieder schwer geworden. Ne? Ich <lacht> versuche gerade auch irgendwie geistig den Bogen zurückzuschlagen, warum Podcast dann eigentlich das richtige Medium ist für genau das. so. Ne? Und, Weil ich durch äh, Podcast lerne, diesen, diesen Schritt zurückzumachen und eine Situation anzuschauen. Ja. Die Situation, die da im Podcast geschildert wird und meine eigene innere Haltung, beides wahrzunehmen, das lerne ich durch Podcasten. Hm. Nach meinem Erfahren, nach die, meinem Erleben. Geht, geht mir genau so. Ich wusste es nur bis gerade nicht. Von daher ähm, ähm, um nochmal die Ebene, noch mal eine Ebene mehr zu äh, einzuziehen. Das, das ist ja auch das Spannende für mich im Gespräch mit dir. Da ergeben sich ja immer wieder interessante Sichtweisen, die sich so nicht ergeben würde, wenn ich einfach nur für mich selber über was nachdenke. So dadurch, dass ich jetzt gerade verbalisieren muss, warum finde ich Podcast denn gut und warum denke ich, dass das das richtige Medium ist, entdecke ich neue Sachen, die ich eigentlich die ganze warum ich es überhaupt tatsächlich mache oder was mich daran eigentlich so anzieht. Ja, das geht mir immer genauso. Also Jürgen, mein, äh, ne? Jürgen mein, mein Gutster, der ist ein Introvertierter und der entdeckt die Welt durch Schreiben, mhm. durch Aufnehmen. Der guckt sich ganz viele Videos bei YouTube und Vorträge und so weiter an, von TED-Talks. Und dann ähm, verarbeitet der das, verdaut der das sozusagen durch Schreiben. Mhm. Und ich bin nicht so jemand, der sowas tut, sondern ich verarbeite und verdaue im Gespräch. Ja. Und indem ich mit dir spreche, ähm, kann ich das, was ich im Laufe meiner, meiner, meines Lebens und meines Studierens und Lernens und Erfahrens ähm, gelernt habe, nochmal verdauen und ne, in, wie in so einem Verdauungsprozess. Das ist das, ist das Psychische und Intellektuelle, passiert genauso. Du nimmst die Informationen oder die Erlebnisse auseinander und guckst, was kann ich davon gebrauchen für mein Leben. Hm. Und was kann ich nicht gebrauchen? Und dann baust du die Sache neu zusammen. Das tust du aber erst dann, wenn eine Anfrage an dich kommt, genau diesen Neukreationsprozess, den neuen Schaffensprozess zu machen. Und das zu durchdenken also, im Reden. Das ist, ja, und, also das ist das, was ich immer tue. Also ja, das deckt sich genau. ja mit dem, was, was du gerade sagst. Genau. So, ne? und, die, und dann gibt es eine andere Gruppe von Menschen die machen diesen Verdauungsprozess durch Schreiben oder durch Malen. Maler, mhm. Künstler, mhm. Schriftsteller. Ich glaube, die, ähm, die ganzen Künstler, das hört sich jetzt ein bisschen sehr verrückt an, aber da komme ich jetzt gerade mal durch das Introvertierte, Extrovertierte draus. Die, die machen genau das Gleiche. Die finden sich nur immer ein anderes Medium. Mhm. Die darstellende Kunst, die schreibende Kunst und Podcast. Und Radio ist auch eine Kunstform, die genau diesen Prozess ins Gespräch bringt. Mhm. Also wo Reden zu einer neuen Kunstform wird. Neben Malen, ja. ja. Musik, Theaterspielen, Bildhauern. Ja? Wir nennen es Wortakrobatik. Ich glaube, Wortakrobatik Akrobatik ist auch eine Kunstform, also das, was die Akrobaten im Zirkus machen. Mhm. Ich glaube, was die, was die Kunst ist, ähm, mit dem Körper zu arbeiten. Mhm. Ja? Den Körper zu Formen zu bringen, wie das Ballett, wie das Tanzen. Ja, äh, ja auch Kunstformen. So wird, äh, ist es dann eher, ich würde schon fast sagen, wirklich Wortkunst oder Sprachkunst. Mhm. Da fallen dann ja auch die Schriftsteller drunter. Wobei es da natürlich dann mit der Sprache den Inhalt transportieren ist. Ne? Mhm. Ähm, mhm. Be bevor ich jetzt mal so auf, auf Inhaltliches komme, dass wir noch mal ein bisschen uns klarer werden, was wollen wir eigentlich inhaltlich machen? Du hast eben interessante Sache aufgeworfen im, im Vorgespräch, über die ich so noch gar nicht nachgedacht habe, nämlich du hast gefragt, was ist unsere Zielgruppe? Wenn wir jetzt erkannt haben, Podcast ist für uns das richtige Medium, das finden wir toll, da und darum, ähm, ich konnte im ersten Moment mit der Zielgruppe überhaupt nichts anfangen. So, naja, wird halt schon irgendwer hören, so, ne? Ähm, aber deine Idee oder dein, dein äh, ne, es könnte hilfreicher sein, wenn man sich eine bestimmte Zielgruppe vorstellt, äh, weil es dann auch das dem, was ich sage oder wie ich die Inhalte oder welche Inhalte ich auswähle und wie ich sie von mir gebe, dann mehr Form gibt. Das habe ich so noch gar nicht gesehen. Was für eine Ziel an was für eine Ziel wen stellst du dir gerade vor? Oder mit wem reden wir hier eigentlich? Oder zu wem mhm. sprechen wir hier gerade? Mhm. An wen habe ich denn gerade im Hinterkopf gedacht? Ich glaube, ich habe im Hinterkopf an die Menschen gedacht, die eigentlich... neugierig sind eine generation ich sag mal zwischen 20 und ne? hm. nach oben allerdings die gekennzeichnet sind durch diese neugier durch eine offenheit und durch ja die lust auf Dinge mal ganz anders zu schauen. Hm. Ja? Weil ich glaube, dass wir beiden, ähm, wenn wir uns die Bälle zuwerfen, gesprächsweise, und gucken, ah, und was kann ich hier auf dem Bild noch für einen Strich machen, dass wir gerade gemeinsam malen, oder welche Linie würde ich ziehen, oder welches Feld jetzt gerade mit gelb oder lila schattieren, die Lust haben, so einen Prozess zu verfolgen und einfach sich durch ein paar schräge Gedanken, durch ein paar Denkblasen anregen zu lassen. Der Sendungstitel auch gleich mal. Ja, es sind nun mal Denkblasen. Also ich habe jetzt hier nicht den Anspruch, können wir uns so mal über, vielleicht an die Zielgruppe über den Anspruch nähern. Ich, man nagelt mich bitte nicht auf das fest, was ich hier erzähle. Das sind wirklich, sind Denkblasen. Aber es kann natürlich, du hast recht, was das ein, oder ich hoffe doch, dass ein oder andere Interessante dabei sein. Was ich jetzt so, na, befremdlich ist der falsche Ausdruck. Ich habe mir noch nie, ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, wer die Zielgruppe sein könnte. Und ich weiß auch, ich, ich finde, das hat was für sich, sich das natürlich zu überlegen. Aber ich, ähm, mh, mh, ich, ich habe mir so vorgestellt, naja, Julia, meine Freundin, Hört sich das mhm. vielleicht an oder meine Kollegen im Büro, weil die neugierig sind, was ich mit dem Equipment tue. Und man könnte ja auch mal, ähm, als, als ich mir so darüber nachgedacht habe, ähm, wem würde ich denn initial davon erzählen oder wem würde ich dann mal eine Mail schicken mit, hey, wir machen jetzt Podcast. Ähm, ich würde glaube ich, meine Zielgruppe ist so mein ganzer alle Leute, die mich kennen. So. Ähm, das wäre so der, der Kreis, dem ich das erstmal eröffnen würde. Nee, vielleicht nicht alle Leute, die mich kennen, die mich auf so einer Ebene kennen wie äh, ich jetzt mit dir hier spreche so, denen würde ich das aktiv erzählen, äh, ich kann natürlich nicht verhindern, wenn ich das jetzt hier äh, wenn das hier online geht und dann äh, optimalerweise bei äh, iTunes in der Datenbank zu finden ist und dann äh, abonniert sich das Erna äh, Klein aus Recklinghausen, die kenne ich nicht, sie kennt mich nicht, Ähm, das ist nochmal eine andere Situation. Sie, macht, sie nimmt sich ja aktiv diesen Podcast her und hört sich den an. Ich würde den jetzt zum Beispiel nicht einfach irgendwie äh, äh, blind meinen Kunden empfehlen. Ja, ich würde mm. jetzt nicht einfach meine Kundendatenbank hernehmen und dann all meinen Kunden schreiben. so, Ich mache jetzt übrigens auch Podcast, weil ich finde, das, was ich hier bespreche, hat ist bestimmt auch von meiner Arbeit beeinflusst oder so, aber ähm, gehen wir doch schon mal ein bisschen auf Inhalte. Die Idee hier hinter ist ja pro Sendung ein, ein emotional geladenes Thema zu besprechen. Starke emotionale Themen, wie, weiß nicht Wut, Glück, Liebe, äh, Freude, Hass, keine Ahnung in die Richtung. Und das ist, ähm, äh, es ist ein bisschen es ist ein bisschen verquer, weil einerseits ist das natürlich sehr private Themen und andererseits ähm, mache ich die öffentlich. Aber ich habe dann ähm, ja hier eine andere, einen anderen Hut auf, als dann nicht aufhabe, wenn ich mich am Telefon mit, äh, guten Tag, hier ist Branko Canak, EDV-System und Beratung in Paderborn melde. Das ist eine andere, bin ich in einer anderen Rolle, so ne? Deswegen, meine Zielgruppe sind glaube ich erstmal die Menschen, mit denen ich tatsächlich abends am Küchentisch sitzen würde und genau solche Themen besprechen würde. Denen würde ich das aktiv sagen und ich hoffe, dass sich einfach Menschen, die ich jetzt noch gar nicht kenne und die mich noch gar nicht kennen, in Zukunft finden, die genau ähm, diese Interessenslage haben und sich virtuell gedacht in der Vorstellung mit mir an den Küchentisch setzen und unseren Gespräch lauschen und sich dann vielleicht auch so einbringen, dass sie uns dann wieder rück, Rückmeldung geben. So, Wir werden hierzu auch ein, ein wir werden das über einen WordPress-Blog ähm, auch äh, zum Download anbieten und es wird dann Möglichkeiten geben, dann pro Sendung sich tatsächlich äh, da äh, in Feedback mit uns zu begeben oder in, einfach in, in Kontakt zu setzen. So Und da bin ich sehr gespannt, was da passiert so. Zielgruppe an sich, vielleicht höre ich Zielgruppe auch immer so mit meinem Business-Ohren. Und dann ist Zielgruppe was mit, wo man dann Marketing macht und Akquise und tralala. Das sind natürlich alles Begrifflichkeiten, die wir hier auch verwenden können als Synonyme für das, was wir eigentlich tun, was da passiert. Aber sie sind natürlich sehr belastet von, von dieser geschäftsmäßigen Welt. Und das fühlt sich hier, hier geht es um Bauchgefühlsachen und weniger um, um das neoliberale Männchen in meinem Hinterkopf, der nach Effizienz fragt. Und äh, wie lässt sich das denn in bare Münze umsetzen? Weil schließlich, ähm, ich nehme mir jeweils mitten in der Woche einen Tag frei für, mittwochs ist mein Podcast-Tag. Und ich frage nicht danach, was bringt das denn jetzt hier auf dem Konto? Auf dem Konto bringt das doch bestenfalls gar nichts und lässt mich dafür so frei im Kopf, dass ich einfach äh, frei Schnauze reden kann. Hm. Nun, nichtsdestotrotz, ähm, auch wenn wir nicht vielleicht an eine ganz konkrete Zielgruppe im Sinne des Marketings denken, Branko, glaube ich, ähm, dass wir diese Podcasts ja schon auch machen mit einer gewissen Idee oder mit einer Intention. Hm. Nämlich, dass wir beiden sagen, mh, das was wir beiden so besprechen und wie wir uns gegenseitig die Bälle zuwerfen und dann nochmal was rausquetschen, an Ideen formulieren oder neuen Erkenntnissen, das halten wir für so spannend und interessant, dass wir das eigentlich mit anderen Menschen teilen möchten. Und dann, ähm, ja, warum könnte das denn für andere Menschen interessant sein? Warum wollen wir das denn teilen? Also da könnte dann ja auch schon mal die Idee aufkommen, dass wir sagen, hm, wir haben so schöne Ideen, dass andere Menschen davon gut haben könnten. Hm. Die könnten sich davon was annehmen oder das könnte die berühren oder das könnte die ähm, zu einer neuen Sache inspirieren. Ja? ja Also das, denke ich, haben wir schon auch im Hinterkopf so ein bisschen, dass wir uns das einbilden, dass das, was wir hier verzapfen, für irgendjemand wertvoll sein könnte Und sinnhaft. Ja, da, bin ich mal ehrlich, da muss ich mich mal ehrlich machen an dieser Stelle. Das ist natürlich dann... Ähm Böse Formulierung, mir fällt gerade kein besseres Wort ein. Das ist auch ein Teil mein, meines Geltungsdrangs, den ich hier der sich hier nach außen schiebt. Ähm, ich möchte natürlich, ich bin da fest von überzeugt, dass ich gute Ideen habe und was zu sagen habe und tolle Ideen habe. Und äh, das ist natürlich jetzt hier ein ganz toller Kanal und ein ganz toller Weg, das ähm, in die Welt zu bringen. Und die Welt kann es nicht verhindern. Ich kann einfach einen Podcast machen. Es kann den hinterher keiner hören, aber ich kann trotzdem zumindest in diesem Moment, das ist vielleicht auch was, worüber wir uns mal unterhalten können, ähm, ähm, negativ formuliert ist das natürlich, also bei mir zumindest ein Stück weit Geltungssucht, die hier mitschwingt. Ich weiß nicht, wie ich das anders formulieren soll. Weißt du, ja. weiß, wie ich meine? Es ist einfach ich so, versuche das mal anders zu formulieren. Ja. Ich versuche das mal im Sinne der gewaltfreien Kommunikation zu formulieren. Ich habe über, das ist ja eines, so war es, es ist eines meiner, ich nenne es mal in Anführungszeichen Hobbys, über so äh, despektierliche und abwertende Begriffe aus unserer Umgangssprache anders nachzudenken. Hm. Ja. Deswegen, das war auch eine Idee überhaupt, wie ich darauf gekommen bin, mit von wegen, ich möchte dich mal über, wir hatten glaube ich über, äh, bei Karl Ludwig vorm Schlösschen, haben wir gesessen in mhm. der Sonne und du hast äh, genau das getan zum Thema Neid, glaube ich, oder Gier. Mhm. Ich bin mir nicht mhm. sicher, du hast über Neid mhm. geredet und ich habe nach Gier gefragt, weil mir das dann mhm. in dem Moment so einhakte, mhm. und gedacht, ich will einen Podcast mit dir machen. Ja. Aber erzähl mal über despektierliche Begriffe. Jetzt sind wir ja bei Geltungssucht. Genau, was ist Geltungssucht? Also Geltungssucht so ist ja etwas, das ist Unverhalten. Ne? Das soll man ja eigentlich nicht haben. Wenn das einer einräumt, der begibt sich dann ja schon aufs Glatteis, ob man nicht in der ähm, Beliebtheitsskala ein oder zwei oder fünf Punkte sinkt. Aber was ist aus meiner Perspektive Geltungssucht. Geltungssucht stellt sich auf den Marktplatz und will gesehen werden. Hm. Ja? Geltungssucht steht da und sagt, Guck mal, hier bin ich und ich bin toll. Genau. Ich halte ja? das große Schild hoch. Genau. Und ich glaube, dass das, im Gegensatz zu dem, was die Gesellschaft mit dem Begriff Geltungssucht versucht zu erreichen, nämlich Leute klein zu machen, dass sie nicht da stehen und sagen, ich bin doll, ne? sondern Geltungssucht ist eine unglaublich kostbare Eigenschaft. Es fühlt sich auch so an, dass das in dem Moment, ähm, je mehr das unerwünscht ist, Umso stärker wird, wird der Drang. So, jetzt sieh mich aber bitte trotzdem. Ich weiß, ich darf nicht ja. zu laut darüber reden, so, aber bitte sieh mich trotzdem. So. Und dieses gesehen werden wollen, wahrgenommen werden wollen, ist etwas, das für das menschliche Zusammenleben unglaublich wichtig ist. Und zwar aus mehreren Perspektiven. Erstens, wenn ich als Team gut zusammenarbeiten will und ein gutes Ergebnis erzielen will, dass das Team und die Gemeinschaft mit und für und in der ich arbeite weiterbringt, dann muss ich jedes Teammitglied wahrnehmen. Mit seinen Qualitäten, mit seinem Können, Fähigkeiten und Ressourcen. Ansonsten äh, minimiere ich von vornherein mein Arbeitsergebnis. Ja? Wenn ich andere Menschen aus meinem Freundeskreis nicht wirklich gut wahrnehme, dann nehme ich mir selber die Chance, eine schöne, beglückende Erfahrung zu machen. Das ist die eine Hälfte. Das ist von außen gesehen mhm. ja, der, der Geltungsdrang. Von innen gesehen, der, der sich da gerne hinstellen will, ist derjenige, der weiß, dass er einen sinnhaften Beitrag bringen kann und zwar deswegen sich auch sicher sein kann, dass er einen sinnhaften Beitrag bringen kann, weil er weiß, dass da draußen 88 Milliarden Menschen sind. Die Möglichkeit, dass er bei irgendeinem Menschen ähm, andocken kann, der von diesem dieser Info, die er gibt oder von dem Angebot, das er macht, irgendetwas hat. Und zwar sind das nicht nur Menschen, sondern das sind ja auch Pflanzen und Tiere. Hm. Und wenn man dann noch mal eine Ebene weitergehen ist, wenn ich aktiv bin und was mache, anstatt nur in der Kiste zu liegen, dann atme ich mehr und umso mehr Pflanzen haben von meinem Kohlendioxid was. <lacht> ist jetzt mal ein bisschen ganz schräger. So, das ist das eine. Und das zweite ist, wenn ich mich hinstelle und sage, ich weiß was, ich kann was, ich möchte was mitteilen, ich möchte was anbieten, ich möchte einen Beitrag leisten, dann ähm, bringe ich mich innerlich in Kontakt, auch wenn ich dieses Wort in Kontakt sein und in Kontakt bringen, diesen Spruch, überhaupt nicht mehr leiden kann, aber ich bin dann mir ähm, sicher, dass das, was ich zu sagen habe, etwas wert ist. Hm. Ja? Und das erfüllt ganz tiefe Bedürfnisse in mir, indem ich mich als einen konstruktiven Teil dieser Gemeinschaft erlebe. Und das, das erfüllt das, das hängt zusammen, wir können nicht alleine leben, völlig auf einer einsamen Insel. Da ja. hat es genügend Sozialforschungsexperimente gegeben, äh, was passiert, wenn Leute völlig vereinsamen, das wissen wir aus den Gefängnissen, wenn Leute in Einzelhaft gesetzt werden, das ist heute von Amnesty als Folter äh, verdammt. Ja? Mhm. Ähm, deswegen, wenn wir uns auf den Marktplatz stellen und sagen, ich habe was beizutragen, dann ist das von der Gesellschaft, aus welchen Gründen auch immer, da können wir jetzt mal gucken in einer anderen, bei einer anderen Gelegenheit, warum das diskriminiert wird. Aber letzten Endes ist es etwas, was zutiefst sinnhaft und positiv ist. Ja? Ähm, durch das Format haben wir ja die Möglichkeit, äh, es muss sich ja niemand anhören. Es kann jetzt sein, dass mhm. dann, dass wir initial mal ein paar Leute anschreiben und sagen, hier, wir machen das und das, Wenn es euch hört mal an, wenn es euch gefällt, erzählt uns was, wenn es euch nicht gefällt, erzählt uns auch was. Wenn es euch ganz besonders erzählt, gefällt, erzählt es weiter. Aber es ist ja niemand gezwungen. Es gibt auch Podcasts, die habe ich mal angefangen zu hören und die höre ich dann wieder aufzuhören. Und meistens höre ich, fange ich mit Podcasts, mit einem neuen Podcast an, weil er in einem anderen Podcast erwähnt wurde, was mhm. auch wieder so ein Filter bildet. Ne? Mhm. Und, ähm, ja, und anders, das ist Mund -Mund ja, anders als, als jetzt tatsächlich mich auf den echten Marktplatz hier in Paderborn auf den Marktplatz zu stellen, auf die Seifenkiste mit dem Megafon und da meine Wahrheiten ähm, rauszudrücken, ähm, da kann im Zweifelsfall keiner weghören oder er muss den Marktplatz mhm. meiden. Insofern ist mhm. das ein öffentlicher Raum, den ich damit... Mit, mhm. mit meinem Drang, mich mitzuteilen, so kontaminiere, dass da vielleicht gar keiner mehr lang gehen will oder wenn die mich schon von Weiten sehen, dann mh, ne? mhm. äh, hier schützt uns, einerseits kann ich hier mein mein Mitteilungsbedürfnis ausleben, äh, aber das Format schützt uns auch davor, dass wir Leuten über, über Gebühr auf die Nerven fallen damit. Mhm. Weil die können ja jederzeit abschalten und aussteigen. Deswegen also, ja. falls und es wäre natürlich, wär natürlich auch interessant, wenn wir so mit einem Themachen anfangen und das mal eben streifen, so wie wir heute schon mehrere Themen gestreift haben, was Menschen einfach sagen können, wisst ihr was, äh, redet doch mal über das und das. Hm. Ja genau, okay. schmeißt uns Bälle zu, wir fangen sie dann auf. Ja. Ähm, was uns unweigerlich zum Thema Inhalte führt. Ähm, ich genau. hatte ja in der in der Mail letzte Woche einfach mal so ein bisschen angerissen, ich habe es jetzt gerade nicht vor Augen, ähm, gerade mal einfach nur ein bisschen angerissen, welche Themen man tatsächlich so da reinbringen könnte. Ich habe gerade auch schon ein paar aufgezählt. Ähm, die Art, wie du, ähm, also ich könnte mir gut vorstellen, die, die Inhalte so aufzubauen, dass wir uns tatsächlich so ein, so, ein, ähm, so ein starkes, so eine starke Regung, wie zum Beispiel Geltungsdrang oder, oder ja, was ich eben sagte, Gier aufgreifen äh, und da erstmal eine Begriffserklärung zu machen. Mhm. Ne, dass, dass wir, äh, da können wir gerne, ich habe überhaupt was, kleiner Einschub. Liebe Leute da draußen. Die immer noch rumjammern, weil die Wikipedia so angeblich so unseriös ist. Was meint ihr, warum der Scheiß Brockhaus nicht mehr gedruckt wird? Also, ich habe kein Problem damit, aus gnadenlos aus der Wikipedia zu zitieren, weil da steht sehr kondensiert von sehr vielen Leuten durchdacht drin, worum es bei einem Thema geht. Wir können auch das einfach zu einer Rubrik machen. Ne? Wenn wir über Neid reden, nehmen wir uns die Wikipedia her und lesen erstmal vor, wie Neid definiert ist. Und dann können wir nämlich, haben wir da schon Ansatzpunkte zu sagen, okay. Finde ich, verstehe ich, ähm, habe ich aber schon anders erlebt. Meine Erfahrungen mit Neid sind so und so. Ähm, ich sehe immer dies und jenes und so, dass wir dann darüber in ein Gespräch kommen. Also es gibt bestimmt dann wieder da die, äh, wie soll man die eigentlich nennen? Die, äh, ähm, die Kulturkonservativen, ja, die das ganz schlimm finden. Für euch können wir auch gerne aus dem Brockhaus zitieren. Irgendwo lässt sich bestimmt noch einer auftreiben. Aber ich würde tatsächlich mit einem fundierten, durchdachten Begriffs definitorischen Teil anfangen und dann in die vollen gehen. Weil äh, so ganz im luftleeren Raum, ich, ich, wir kennen beide das, das Gefühl von, von Hölzchen auf Stöckschen zu kommen. Das können wir sehr, sehr gut. Das ist auch eine große Qualität. Aber ich finde es dann immer schwierig, wenn sich das anfängt so zu verschwurbeln. Wenn ich dann weil mir selber schon den Faden so verliere, dass ich dann überlegen muss, worüber wollten wir eigentlich reden? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Sodass wir, weiß nicht, über das thematisch zumindest so weit vorbereiten. Du hattest, glaube ich, auch mal vorgeschlagen, wir können einfach mal pro Sendung dann einfach einen, ähm, eine Mindmap anlegen und dann im Laufe der Wochen, wir wollen das ja in Zwei-Wochen-Rhythmus machen, im Laufe der Zwei-Wochen einfach, wann immer uns was dazu einfällt, einen kleinen Ast dran und uns daran dann entlang hangeln. Das fand ich eigentlich eine sehr sinnige Sache. Wir machen das jetzt hier völlig Freestyle. Ich habe hier zwar zwei, drei Stichpunkte mir auf den Zettel geschrieben, aber auch eigentlich nicht wirklich. Von daher, es ist eine Nullnummer hier. Und so also die auch Nullnummer geht jetzt A. Wer sind wir? Was machen wir? So ein bisschen. Hm. B. Warum machen wir es? C. Für wen machen wir es? Hm. E, was machen wir? Hm. Oder D, was hm. machen wir? Ja? Genau. Und F, in welchem Format machen wir es? Und ich denke, 14 Tage, bummelig, halbes Stündchen, Stündchen, Stündchen. Also ich glaube, dann sollten wir uns auch jeweils dem Ende zuneigen. Und das ist dann mhm. gut, wirklich eine Struktur zu haben, damit man auch weiß, wo man zum Ende kommt oder so. Was ich weiß nicht, immer so nervig finde, ein Podcast ist dann, wenn dann irgendwie einer von beiden Gesprächsteilnehmern eigentlich noch locker weiter quatschen könnte und der andere dann aber schon so irgendwie so durch ist und dann so sagt, ja, dann können wir jetzt auch, mal. wir haben ja jetzt auch schon, ich, ich simuliere das mal, wir haben ja jetzt auch schon eine Dreiviertelstunde hier gesprochen, ähm, ähm, gibt es denn noch was Wichtiges zu sagen? Dann weißt du eigentlich schon, das Ding ist jetzt durch, so, ne? Ja. Mhm. Ähm, so viel Professionalität bei allem gebastelt hier, ja, so viel Professionalität oder so einen Anspruch habe ich dann doch schon, dass wir da äh, zumindest das so knackig hinkriegen, dass wir dann wissen, in welche Bereiche möchten wir. Wir werden sowas niemals äh, erschöpfend besprechen können, aber wir können ein bisschen einfach unsere eigene, ja, uns darüber reflektorisch austauschen, was wir hier, was wir zu dem bestimmten Thema denken. Und ich denke auch, dass es so in der Größenordnung, wie wir das jetzt hatten, halbe Stunde, Stunde, äh, ganz gut sein kann. Ich möchte nicht ausschließen, da wir hier ja keinen irgendwie, keinen Sendechef haben, der uns sagt, ey, ihr passt nicht mehr ins Raster, ihr müsst das kürzen. Kann es ja auch mal sein, dass wir zwei Stunden über irgendwas sprechen, wenn das für uns so ergiebig ist. Ich würde es einfach, ich würde es jetzt nicht sonst wie auswalzen, sondern immer so knackig halten, dass wir noch das Gefühl haben, ähm, ja, das ist es. Mhm, mhm. Denke ich auch. Und dann können wir uns in, in eine Mindmap machen. Wir haben ja genügend, wir wissen, kennen ja genügend Programme, ähm, die dann vielleicht sogar auch eine Benachrichtigungsfunktion haben, äh, wenn ja. der andere was reingeschrieben hat, damit man zügig weiterdenken kann. Genau, no, kann man nicht ja. mal <lacht> pingprungen. -ping okay. Ähm. Ich, äh, noch ein bisschen was zum Techniksalat, was ich jetzt auf jeden Fall machen werde, ist, ähm, ich werde mir noch irgendwas jingleliges ausdenken. Das macht mir gerade einen massiven Knacker, sagt hier der. Ich kann hier nebenbei auf den Equalizer gucken. Das finde ich auch mal nervig, wenn dann irgendwie rausgefallen wird aus dem Thema und die Leute über ihren Technikfördefanzer erzählen. Aus oh, dem Blinken hier Lämpchen und ich habe ganz viele Regler, da kann ich auch noch dran drehen. Und wenn ich, wenn ich so mache, dann bin ich ganz, ganz links und wenn ich so mache, dann bin ich ganz, ganz rechts. So. Das versuche ich nach Möglichkeit zu vermeiden. Ähm, ich komme aber immer nicht umhin, weil ich so ein Nerd bin. Ähm, was ich auf jeden Fall noch machen werde, ist, ähm, ich werde mal uns einen kleinen Blog aufsetzen. Ähm, ich äh, das wird erstmal bis auf Weiteres unter denkblasenbranko chanakde anliegen. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass wir in Zukunft einfach denkblasen-podcast.de haben. Und das darüber leiten, ich würde, bevor wir wirklich groß Tralala machen und sagen, yay, hier, Podcast, ja, lass uns mal drei Ausgaben machen. Mhm. Und die, die wir können jetzt auch schon, ich würde jetzt auch diese Nullnummer hier live schalten, ne? aber es mhm. weiß halt noch keiner davon. Das ist so Security by Obscurity. Und wenn wir mal dann äh, drei plus diese Nullnummer zusammen haben, dann würde ich tatsächlich rangehen und sagen, hier, mal breiter streuen. Wir machen da was. Dann gibt es auch ein bisschen Substanz zu hören. So, Dann macht das auch Spaß mhm. da. Okay, ich höre mir mal die erste Folge an. Oder die zweite, da geht es um das Thema. Und ach, nächste Woche kommt schon eine neue, die höre ich mir dann auch vielleicht noch an. Oder ich weiß zumindest, dass das da ist. Oder wir mal ein bisschen nicht so ein... Ja, sind gut. wir jetzt noch on, Branko? Wir sind jetzt noch on, ja. Okay. Mhm. Wir, wir überlegen uns noch eine knackige Abmoderation, damit wir auch wissen, wann wir off ja, sind. Und dann, ja, und dann können wir, können wir auch bestimmte Sachen noch rausschneiden. Das geht ja. Das, das geht auch, äh, wobei man da dann halt gucken muss, äh, also wenn jetzt irgendwie, was weiß ich hier, äh, das Telefon klingelt doch oder äh, es stellt sich raus, dass irgendwie der Postbote hier ganz dringend in der Tür steht, sowas würde ich eher mhm. rausschneiden. Ich würde weniger jetzt vom Gesprächsfluss irgendwie, das finde ich, ja, merkt man immer noch. Ne? Das meine ich auch nicht, aber wenn, wir jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel diese Dinge erzählst, mhm. ja? dann würde ich die nicht unbedingt live in den Podcast nehmen. Hm. Das ja? mache ich jetzt auch gerade nur wegen der Nullnummer. Ja, weil ich würde dann zwar auch okay finden, einen extra Blog zu machen, der ähm, für diese Podcasts ist. Ich würde aber auch gerne, weil das für mich einfach auch beruflich wichtig ist, ähm, das auf meine Webseite stellen. Ja. Ja, einen Hinweis machen, das muss ich nochmal mit dir besprechen, wie ich das da machen muss. Auf jeden Fall. Weil das ist für mich einfach auch beruflich wichtig, dass ja. da ein Hinweis drauf ist, da und da findet ihr Katharina und die und die Leistung bietet die an. Ja, ja. Ja, weil ähm, ich habe einfach noch nicht so ein Business wie du, werde es vielleicht auch nie haben, ähm, muss dann. Trotz muss dann aber gucken, wie ich äh, meinen Lebensunterhalt verdiene. Vor allem ist, ja. das, ist das einfach, äh, ich glaube, äh, das ist ja auch ein Grund, um <lacht> nochmal zu Gründen zu kommen, warum wir das machen. Es ist ja auch ein Grund, äh, anderen Menschen Einblick zu geben, ähm, äh, die Art, wie wir denken, wie wir reden, wie wir handeln und mhm. so weiter. Das ist ein ganz tolles äh, Medium, um auch sich mal ein Bild von jemandem zu machen, ohne den gleich kontaktieren zu müssen. Oder mhm. den in einer Situation mhm. einfach zu erleben, wo er ein bisschen Schnauze redet. So. Mhm. Und, mhm. Deswegen, mhm. ich würde das langfristig tatsächlich gerne loslösen von irgendwie äh, jetzt von von meinem Account oder so so. Ne? Das ist hier ist eine Gemeinschaftsproduktion. Dafür können wir auch dann eine gemeinsame Domain betreiben. Von du, da, da habe ich gar kein Problem mit. Das, das kann ich gerne sehen und ich kann dann ja immer noch auf diese Domain verlinken oder eine Rückverlinkung. Wir machen von der genau. Gemeinschaftsdomain eine Rückverlinkung. Ja. Ähm, ne? Und dann kann man überhaupt mal schauen, ob das was bringt oder ob es das nicht bringt. Aber insofern äh, ne? ist das auch, wenn ich gerade so ein bisschen skeptisch war, ich würde jetzt nicht hergehen und meinen Kunden das explizit auf die Nase binden mit ich mache hier so und so, aber wenn mich neue Leute kennenlernen und die werden sich sie informieren, es ist genau so wie du und ich das auch machen, wenn wir jemand Neues kennenlernen, den googeln wir doch erstmal. Richtig. Dann werden sie sowieso auf die Denkblasen stoßen. Ja, ich werde ja. hier auch, ich stelle mir das schon so vor, der Marktplatz ist eine gute Metapher. Stell dir einfach alles vor, alles, was du im Internet von dir gibst, stell dir vor, sag dort nur das, was du auch auf dem Marktplatz sagen würdest. Sie würde das hier auch auf dem Marktplatz in der Öffentlichkeit erzählen, von daher ist es dann okay. Aber wenn das jemand, wenn da irgendein potenzieller oder tatsächlicher Kunde von selber drauf kommt, was ich sonst noch für Seitenprojekte hat, dann bitteschön, dafür ist es öffentlich und gibt nochmal einen wichtigen Einblick. Wenn er aufgrund dessen, was ich hier erzähle und was für Meinungen ich habe, sich denkt, nee, mit dem kann ich ja gar nicht, dann hat es ja auch einen gewissen Mehrwert. Ich würde mhm. aber sagen, es, genau das Gegenteil wird der Fall sein. Man wird einfach ein tieferes Verständnis dafür entwickeln, was für ein Mensch ist das. Ja. Und bei dir ist das wahrscheinlich noch wichtiger als bei mir, auch wenn ich, ich will auch nicht bis ans Ende meiner Tage im Quelltexten rumwühlen, sondern mhm. ich möchte doch tatsächlich mehr ähm, Dienst am Menschen direkt machen. Egal, ob das mit Schulungen oder mit, mit Beratung mhm. oder so ist. Na, von daher haben wir da, glaube ich, eine ähnliche, nochmal eine, eine weitere Ebene drin, warum wir das wollen. Mm, mm. So, ich glaube, wir biegen jetzt an dieser Stelle tatsächlich wirklich ab und sagen Tschüss. Mm. Ja. Danke für die Nullnummer. Ja, und, danke dir, äh, Bronco. Heute ist der 11.09.2013. Das heißt, in 14 Tagen ist dann der 25. Und da würde ich mal sagen, machen wir Folge 1. Das Thema wird noch nicht verraten, weil wir es selber noch nicht wissen, aber wir werden uns was Schönes für euch ausdenken. Danke okay. fürs Zuhören und tschüss. Habts gut, bis dann. Ciao.